Willkommen auf der Märcheninsel, bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Kindheitsgeschichte vor. Ich wurde von einem Fan im Brief gefragt, was ich am liebsten gespielt habe. Ich habe geantwortet, am liebsten habe ich gelesen. Da fiel mir ein, was wir so noch gespielt haben, in meiner Kindheit, im Sommer sind wir vor allen Dingen viel in der Alp geschwommen, lagen auf der Wiese und zonnten uns. Wir hatten ein Paddelboot, da sind wir die ganze Alp entlang bis zum Altrein gefahren. Gepaddelt. Ich hatte damals schon immer eine Gruppe Kinder um mich, denen ich Geschichten erzählte. Abends spielten wir Versteck in dem Viertel, wo wir wohnten. Die Gärten und Schuppen waren alle offen, es war gruselig und abenteuerlich, weil es langsam dunkel wurde. Am Ende, bevor es ganz dunkel wurde, trafen wir uns dann am Schuttbuckel. Den kennt er ja schon, habe ich schon beschrieben. Das war natürlich alles noch vor dem Krieg. Und meine Mutter lebte noch. Es gab einen riesigen Keller, das Fundament einer Kirche, die nicht weitergebaut wurde, weil die Ahnung des großen Krieges schon da war. Dort versteckten sich eigentlich nur die Großen, denn es war ein echt unheimliches Labyrinth, ohne Licht und ohne Fenster. Einmal ließ ich mich von meinen Gefährten doch überreden, mitzumachen. Es war unheimlich, völlige Finsternis. An den Mauern tasteten wir uns vorwärts, ab und zu kam ein Ruf, ein Name wurde gerufen, dann wurde es immer stiller, dann war ich allein in der Finsternis. Verirrt? In immer größerer Angst suchte ich den Ausgang. Es war wirklich ein riesenhafter Keller. Anfangs dachte ich noch, hier könnte man schön eine Wohnung zum Spielen einrichten. Aber dann bekam ich mehr und mehr Angst. Meine Fantasie spielte mir die schlimmsten Bilder vor. Vergessen, verdurstet, verhungert, tot aufgefunden. Am Ende kauerte ich mich in eine Ecke, weinte, dann ergab ich mich meinem Los. Irgendwann kam ein kleines Licht auf mich zu. Zuerst dachte ich, das wäre ein Traum, meldete mich gar nicht, kaute in meiner finsteren Ecke, doch dann ertönten Rufe, Echos, Helga! Und schließlich standen die Retter, meine älteren Brüder, mit einer kleinen Taschenlampe vor mir und führten mich ans Tageslicht. Nie mehr danach habe ich diesen Gruselkeller betreten. Und heute sind alle meine damaligen Freunde, Brüder, lange tot. Manchmal saßen wir auch an der Alp, sangen Lieder und der schöne Lockenkopf, gehe ich, sage nicht den Namen, spielte Handharmonika. Einmal kletterte mein Bruder Erwin, ohne ohne vorher etwas zu sagen, auf eine Hohlpappel. Es standen an der Alp entlang viele, viele Hohlpappeln. Unbemerkt kletterte unser Herrmännle hinterher. Ganz oben angekommen, brach der Ast, auf dem Erwin saß. Er stürzte, fiel und riss das Herrmännle mit. Beide lagen im Gras, totenbleich, bewusstlos. Nach einiger Zeit schlug Erwin die Augen auf, er blickte den kleinen Bruder, der wie tot neben ihm lag. Er rüttelte ihn angstvoll, rief, Herrmännle, bist du hier? heißt das. Hermännle schlug seine blauen Augen auf, blickte den großen Bruder freundlich an und sagte, ich glaub nicht. <lacht> da weinte der Große und trug ihn huckepack nach Hause. Rösle, unsere große Schwester, war wieder die Retterin, brachte das Hermännle ins Bett, gab ihm heiße Milch mit Honig, sagte den Eltern, dass er müde sei vom Schwimmen und blieb bei ihm, bis er eingeschlafen war. So merkten die Eltern nichts von dem Unfall. Am nächsten Morgen schlief er lange, stand auf und war wie immer fröhlich und guter Dinge. Aber am liebsten war mir wirklich allein im hohen Gras zu liegen, den Wolken nachzusehen, zu träumen oder zu lesen. Lesen, lesen, lesen, alles was ich erwischen konnte. Eine große Freude waren auch meine vielen Puppen. Die ich liebevoll versorgte. Meine liebste Puppe war die Annemie. Das arme Kind fand ich am Schuttbuckel. Vertreckt, die Haare verfilzt, die Kleider zerrissen. Und das Gesicht war eigentlich nur ein halbes Gesicht. Ab der Nase fehlte ihr die untere Gesichtshälfte. Da war nur ein großes Loch. Aber gerade darum liebte ich sie so, so stark. Ich wusch sie, verband sie sorgfältig, damit man denn das Loch nicht mehr sehen konnte. Und Rösle, die liebe Schwester, nähte ihr ein Kleid mit hohem Kragen, der fast das Kinn, das fehlte, bedeckte. Wie gesagt, diese Puppe war mein geliebtestes Kind. Viele Jahre, bis sie dann mit allen meinen Büchern in der Mansarde, wo ich sie zum Lesen hochgebracht hatte, in einer Bombennacht verbrannte. Ich kriege jetzt selber wieder eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Die anderen Puppen waren in meinem Schlafzimmer. Es ist verbrannte nur die Manzarte. Aber das ist schon wieder der Zeit vorgegriffen. Ich weinte natürlich lange um diese Puppe. Meine Bücher und eine dunkle Ahnung erfasste mich. Tröstlich war, dass nach dieser schlimmen Nacht die Nachbarinnen kamen und mir eine große Menge Bücher schenkten. Mehr, als ich zuvor besessen hatte. Aber Annemie war für immer verloren. So, das war eine Geschichte aus der Kindheit. Ich sage euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.